Wie kann ich die Daten einer Umfrage in LIME Survey in Starter exportieren? Das können wir uns kurz hier anhand eines Beispiels anschauen. Ich habe hier eine Testumfrage erstellt. Angenommen, die Leute haben jetzt die Umfrage ausgefüllt und ich möchte jetzt die Daten von LIME Survey in Starter exportieren. Als erstes stoppe ich in lime die Umfrage, klicke hier auf diese Umfrage stoppen. Dann werden mir hier zwei Möglichkeiten angeboten, die Umfrage zeitlich beenden oder die Umfrage deaktivieren. Dieses deaktivieren sollte man erst dann machen, wenn man die Daten exportiert hat, steht auch da. Das heißt, an der Stelle klicke ich auf Umfrage zeitlich beenden, sodass niemand mehr an der Umfrage teilnehmen kann, ich die Daten aber exportieren kann. So, die Umfrage ist jetzt äh, gestoppt, sodass keiner mehr teilnehmen kann. Und ich kann jetzt die Daten exportieren. Und zwar geht das hier oben in der Menüleiste. Und zwar nicht hier bei Anzeige Export. Damit kann man Dateien exportieren, die zum Beispiel den Fragebogen darstellen, sondern hier bei Antworten. Und dort kann ich dann klicken auf Antworten und Statistik. Dort kann ich mir dann innerhalb von LIME-Survey auch Statistiken anschauen. Ich möchte jetzt aber die Daten exportieren, also gehe ich hier auf Export. Und dann kann ich hier auswählen, Ergebnisse für externe Anwendungen exportieren. So, und jetzt fragt mich Lime Survey, wohin willst du das denn exportieren? Da wir das jetzt in Starter exportieren wollen, klicke ich hier unten auf Starter. Und dann kann man hier noch ein paar Einstellungen vornehmen. Größtenteils kann man die Voreinstellungen lassen. Was ich Ihnen empfehlen würde, ist hier bei... Ähm, den Überschriften, dass sie dort den Fragencode auswählen, sodass also dann der Variablen Name in Starter einfach dieser Fragencode ist, den Sie in Lime Survey ähm, definiert haben. Die Voreinstellung ansonsten kann man hier lassen und bei den Antworten gehen wir auch wieder auf die Antwortcodes. Ja, also sodass Sie die Codes, die Sie in Lime Survey ähm, definiert haben, dass Sie die auch in Starter dann ähm, als Werte, bzw. Codes für die Variable bekommen. Und es lohnt sich auch hier nochmal drauf zu klicken, falls Sie solche Mehrfachantworten haben, bei denen ähm, Y und N für Ja und Nein, äh, also Yes und No, dort vergeben wurde, dass das direkt dann zu 1 und 2 konvertiert wird, damit Sie da direkt numerische Variablen in Starter bekommen. Gut, das sind die Einstellungen, die man vornimmt. Dann klickt man hier auf Export und dann wird das Ganze exportiert und Sie finden das dann in Ihrem Download Ordner äh, auf Ihrem Rechner. So, ich wechsle jetzt rüber in Starter, habe da jetzt noch nichts geöffnet und sage dann File Open. Dann werden mir hier jetzt alle möglichen ähm, Files, also alle möglichen Starter Files hier angeboten. Wenn ich hier allerdings auf Downloads jetzt gehe dann sehen Sie, dass da nichts angezeigt wird. Das heißt, Sie müssen das hier unten von All Stata Files wechseln auf All Files. So, und dann kommt es auch, was ich hier gerade eben ähm, exportiert habe in Lime Survey, und zwar 15.06. So wurde das hier dann benannt von Lime Survey. Survey Stata. Also klicke ich da drauf. Und Sie sehen jetzt, es wird ein Use-Befehl erzeugt, mit dem Starter jetzt versucht, diese Datei hier einzulesen. Da kommt allerdings eine Fehlermeldung, dass das kein Starterformat ist. Da müssen wir noch eine Kleinigkeit ändern. Und zwar machen wir das folgendermaßen: wir kopieren einfach diesen Befehl hier, diesen Use-Befehl, fügen den hier unten in die Kommandozeile ein und setzen ein XML davor. Wenn das eine XML-Datei ist, dann heißt der Befehl also XML-Use und der Rest, den Rest können Sie so lassen. Da wird also das direkt aus dem Download-Ordner gezogen. So, wenn Sie das jetzt ausführen, dann funktioniert das. Und dann sehen Sie auch hier, dass jetzt die Variablen eingelesen wurden und können den Datensatz dann unter einem anderen Namen äh, bei sich abspeichern. Kleiner Hinweis noch, wenn wir einmal in den Dateneditor gucken, mit Edit oder auch mit Browse können Sie das auch machen, dann sehen Sie hier, wie die Daten jetzt aussehen. Ich habe hier so testweise mal alle möglichen Fragetypen in Lime-Survey mir angeschaut. Und wenn das alles gut funktioniert hat, dann sollte das bei Ihnen so aussehen, dass die Variablen hier normalerweise in blau angezeigt werden das sind dann und zwar sind das dann nämlich die Wertecodes. und zwar wenn sie mal hier draufklicken dann sehen sie jetzt hier steht der wert 1 das heißt diese frage f1 wurde hier mit dem code 1 beantwortet und dazu habe ich aber auch in Lime survey schon die werte labels äh, definiert und die werte labels ähm, erscheinen dann hier in blau Sie sehen also, es ist beides schon in Starter jetzt importiert worden, sowohl der numerische Code für die Antwort, die Person hat mit 1 geantwortet, als auch das dazugehörige Wertelabel. Und genauso sollte das dann bei Ihnen aussehen, dass, hier in, dass, die, dass diese Sachen hier in blau angezeigt werden. Wenn es in schwarz angezeigt wird, ist auch okay, dann ist das einfach eine numerische Angabe, das heißt, da wurde einfach mit 1 geantwortet, auf irgendeine Frage, wo man Zahlen eingeben konnte. Und dann... Können manche Sachen auch in rot erscheinen, dann sind das String-Variablen. String-Variablen sind dann okay, wenn dort irgendwelche Kommentare oder irgendwelche offenen Texte eingegeben wurden. Dann ist es gut und richtig, dass das String-Variablen sind. Wenn aber bei solchen ganz normalen Fragen, wie zum Beispiel hier so einer Matrix-Frage, das bei Ihnen rot erscheinen sollte, dann liegt das daran, dass Starter das als String-Variable erkannt hat. Und dann wiederum liegt das daran, dass der Antwortcode Ihnen dann mit irgendwie Buchstaben enthalten hat. Und das wollen wir auf jeden Fall nicht. Also Sie müssten darauf achten, dass die Codes in Lime Survey keine Buchstaben enthalten. Also immer 1, 2, 3 und so weiter. Gut, soweit zum Export von Lime Survey in Charter. Viel Erfolg bei der Anwendung.